Die meisten von uns kennen viral Internetvideos. Das sind Videos, die sich wie ein Lauffeuer im Internet verbreiten. Dahinter steckt meistens eine Strategie, die Viral Marketing genannt wird. Wie genau das funktioniert und auf welchem Weg du diese für dich nutzen kannst, erfährst du in diesem Video. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Virale Videos kennt wohl jeder von uns. Über die sozialen Netzwerke verbreiten sich lustige, schockierende und interessante Inhalte mittlerweile in rasender Geschwindigkeit. Aber was ist das überhaupt, dieses virale Marketing? Es zielt auf die exponentielle Verbreitung von Werbeinhalten ab. Gründe dafür gibt es denkbar viele. Es gilt, die Reichweite zu erhöhen, das Image aufzupolieren oder einfach mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen. Bei der Umsetzung solltest du einige grundlegende Dinge beachten. Plane dein Thema sorgfältig. Informiere dich im Vorfeld über das Thema, welches du publizieren möchtest. Wichtig dabei ist, es sollte die Menschen berühren. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Multiplikatoren. Besonders Influencer mit einer großen Anzahl von Followern sind dafür aufgrund ihrer Reichweite besonders gut geeignet. Versuche deine Kampagne dauernd anzupassen. Finde heraus, welche Kommunikationskanäle für deine Zielgruppe besonders relevant sind. Auf diese kannst du dich dann konzentrieren. Wenn du mehr zum Thema Marketing erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. Hier geben wir dir nicht nur hilfreiche Tipps und Tricks, sondern bieten dir auch einen kostenlosen Check für deine Webseite an. In einem unverbindlichen Gespräch analysieren wir zusammen mit dir deine Webseite und zeigen dir, wo Verbesserungsbedarf besteht. Den Link zur Gratis-Sichtbarkeitsanalyse findest du auf der linken Seite, oder direkt in der Videobeschreibung. Viel Erfolg bei deinem Marketing wünscht dir das Team von Kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de